mink jagger has told openly over and over on television i don't know where our christian young people were when it was going on that when he was in jail before the stones was ever formed he sold his soul to the devil that's impossible but he did it anyway. he sold his soul to the devil to become the leading rock group in the nation plus get out of prison he is the leading rock group in the nation in the world he has wrote songs praising the devil And I know the devil gave it to him because the devil always thinks on himself. It's like the Illuminati; they own countries. They don't pick sides in a war. They cause a war and put both countries against each other, even though both countries belong to them. They don't have sides; they have a purpose. Revelation 18.23 For thy merchants were the great men of the earth and for by thy sorcerers were all nations deceived, talking of Babylon. There's no better scripture I know than the word of God to describe the Illuminati. The real Illuminati, the organization itself, is financially powerful and politically motivated. Translated, it simply means that it doesn't matter who rules, as long as the bankers have the money, they'll own the person who rules, and the priest will run the bankers. That's the Illuminati. Without TV, the Illuminati would never gain control of the world. There's symbols on the TV sets that are hypnotic symbols. You can talk to anybody that's a hypnotist and they can tell you, why do you think if you can sit there and somebody can scream in your ear half the time and you don't know they're screaming at you? There are things that are burnt into your mind through the TV sets that are subtle, that are symbols and words and action. And we've talked with people that know of these things that go on and they have confirmed this. It's about time we stand up and start taking authority over the principalities and powers. Read Ephesians 6.12. That's what runs the area. 2 Timothy 1.7. It is the best scripture in the world to witness to anybody in the occult. Because when you're in the occult, there's one thing that you do not have. You do not have a mind without fear. I don't want people to listen to me and walk out of here and just accept the things I have. I kind of like it when people go out of here and say, boy, he's nuts. Because they'll go and they'll try and research to prove that I'm wrong. And the more they research, the more they start believing me. 1785 sollte ein Kurier des Illuminatenordens geheime Unterlagen nach Frankreich bringen. Der Reiter wird vom Blitz erschlagen und ist sofort tot. Die Polizei entdeckt die geheimen Papiere, was zum Verbot des Ordens geführt hat. Doch es gibt Beweise dafür, dass der Orden auch nach 1785 weiter existierte. Wenn es um die Illuminaten geht, so können einige mit diesem Begriff wenig anfangen, obwohl man sich deren Einfluss nur schwer entziehen kann. Selbst in der Sendung Jeopardy, in der Antworten vorgegeben werden, zu denen man die passenden Fragen stellen muss, wurde am 12. März 2010 die Antwort gegeben, der Name dieser geheimen Sekte, die wie man sagt 1776 gegründet wurde, stammt aus dem lateinischen Namen für Erleuchtete. Die Antwort bzw. die Frage wäre in diesem Fall, wer sind die Illuminaten? Wie in Jeopardy schon erwähnt wurde, sind die Illuminaten 1776 in Bayern vom Jesuiten Adam Weishaupt gegründet worden. Um die Frage zu beantworten, wer die Illuminaten sind, sollten wir uns als erstes vergewissern, dass die Illuminaten wirklich existiert haben, wie man auch im Lexikon leicht nachschlagen kann. Schauen wir uns mal ein offizielles Mitglied der Illuminati an. Karl Theodor Anton Maria, Reichsfreiherr von Dalberg war unter anderem Erzbischof, Schriftsteller und der Großherzog von Frankfurt. Über ihn wird berichtet, Er, Karl Theodor von Dalberg, war Mitglied des Illuminatenordens und Präfekt der Illuminaten in Erfurt. Von ihm ist das Wort überliefert, wer als Christ Freimaurer werden wolle, gleiche einem Reiter, der sein Pferd sucht, obgleich er ja schon auf ihm sitzt, womit er die ethnische Vereinbarkeit von Christentum und Freimaurerei betont. Das heißt also, dass ein Christ einem Reiter gleicht und ohne Pferd, also der Freimaurerei, nicht weiterkommen wird. Doch ob das Christentum sich wirklich mit der Freimaurerei vereinbaren lässt, werden wir noch sehen. Von einem anderen Karl Theodor, nämlich Karl Theodor, den Kurfürsten von Bayern und von der Pfalz, erfahren wir Erstaunliches über die Illuminaten. Viele Spekulationen sind heute im Umlauf, was diesen Orden betrifft, also schauen wir uns mal an, was über denjenigen gesagt wird, der unter anderem versucht hat, die Illuminaten zu zerstören, weil er sie als höchst gefährlich einstufte. So heißt es, 1784 verbot er alle Vereinigungen, die ohne ausdrückliche landesherrliche Erlaubnis gegründet worden waren. 1785 wurde dieses Verbot durch ein Edikt erneuert, in dem namentlich die Illuminaten und die Freimaurer als landesverräterisch und religionsfeindlich genannt wurden. Auch im Buch Handbuch der Bayerischen Geschichte von Max Spindler heißt es im Band 2 auf Seite 1275 über den Kurfürsten Karl Theodor, Zwar kam er der Kurier entgegen, seine Maßnahmen gegen die Vordringen der Illuminaten lagen in dem im Wohlverstandenen eigenen Interesse. Das Interesse des Kurfürsten bestand also darin, den Orden der Illuminaten zu zerschlagen da sie sich zwar nach außen der Aufklärung verschrieben haben, inwendig aber dem Okkultismus anhangen. Durch Edikte des Bayernfürsten sollten Illuminaten verboten werden. Das dritte Edikt folgte 1787, in dem vorgeschrieben wurde, dass jeder, der Mitglied für die Illuminaten oder Freimaurer rekrutiert, mit dem Tod bestraft werden muss. Die Todesstrafe darf natürlich niemals eine Lösung für Probleme sein, doch damals wurden die Illuminaten eben als brandgefährlich angesehen und nicht wie heute verharmlost, als wollten die Illuminaten die Welt verbessern. Doch auch von der Androhung der Todesstrafe haben die Illuminaten sich nicht beeindrucken lassen, denn über den Kurfürsten von Bayern heißt es weiter, Nach der Französischen Revolution von 1789 verschärfte er den Kampf gegen die Illuminaten. In der Forschung wird allgemein angenommen, dass die Zerschlagung des Illuminatenordens erfolgreich war. Die Frage ist nun, hat Wikipedia recht? Wurden die Illuminaten wirklich zerschlagen? Es gibt ein wichtiges Dokument, das Wikipedia leider nicht zitiert, nämlich das vierte Edikt des Bayerischen Kurfürsten, das er am 15. November 1790 verfasst hat. Dieses Dokument wird die Frage beantworten, ob die Illuminaten wirklich zerschlagen wurden oder ob sie sich sogar außerhalb Deutschlands verbreitet haben. Ich zitiere aus dem vierten Edikt des Kurfürsten. Wiewohl wir nicht ohne Grund hoffen konnten, dass unsere gegen die Illuminaten und andere dergleichen Sekten und ihre Anhänger 1784, 85 und 87 im öffentlichen Druck erschienen und zu jedermanns Wissenschaft publizierten Verordnungen des vorausgesetzten Endzweck erreichen würden, so haben wir doch zu unserem nicht geringen Leidwesen und Bedauerung erfahren müssen, dass bisher noch immer das Gegenteil eingetroffen habe. Sonderheitlich haben in unserer riesigen Residenzstadt und der umliegenden Gegend jener scharfen Verbote ungeachtet und noch immer dreist fortfahren unter dem erdichteten täuschendem Vorgeben der Bruderliebe, junge Leute an sich einzuladen und zu verführen, wie auch mit auswärtigen Gesellschaften und Mitgliedern. Wir sind auch darin unterrichtet, dass sie in ihren Versammlungen gegen die Religion, den Staat und die Regierung die gefährlichsten Projekte schmieden. Zusammengefasst sagte er uns, dass die ersten drei Edikte gegen die Illuminaten keinen Erfolg hatten, sondern eher das Gegenteil bewirkten, dass die Illuminaten im Namen der Bruderliebe kommen, sich also verstellen und dass auch im Ausland bereits Zweige der Illuminaten entstehen. Wenn es ein Land gibt, auf das es die Illuminaten damals besonders abgesehen haben mussten, dann war es das Land mit den weltweit meisten Freimaurerlogen, nämlich die USA. In einem Brief an George Washington, der in der Washington Papers abgedruckt wurde, schrieb George Snyder am 22. August 1798 folgendes an den US-Präsidenten und Gründervater der USA. Es war vor einiger Zeit, dass mir ein Buch in die Hände fiel mit dem Titel Beweise für eine Verschwörung, das eine vollständige Beschreibung einer Gesellschaft von Freimaurern gibt, die sich selbst durch den Namen Illuminati unterscheidet deren Plan es ist, alle Regierungen und alle Religionen hinauszuwerfen. Ein Gedanke drängte sich in mir auf, dass einige der Logen in den Vereinigten Staaten von dieser Infektion gefangen wurden und mit den Illuminaten zusammenarbeiten könnten. George Snyder warnte also genauso vor den Plänen der Illuminaten, wie es der Kurfürst Karl Theodor getan hat, nämlich, dass sie unter anderem eine Verschwörung gegen die Regierungen und Religionen planen würden. George Washington war bekanntlich selbst ein Freimaurer, doch natürlich waren und sind nicht alle Freimaurer in die Pläne der Illuminaten eingeweiht. So antwortete George Washington auf diesen Brief circa einen Monat später und schrieb, Ich habe viel von dem schändlichen und gefährlichen Plan und Lehren der Illuminati gehört. Ich glaube trotzdem, dass keiner der Logen in diesem Land mit den Prinzipien kontaminiert, die der Gesellschaft der Illuminaten zugeschrieben werden. Auch George Washington bezeichnete die Pläne und Lehren der Illuminati als schändlich und gefährlich. Es kann also keine Rede davon sein, dass die Illuminaten sich aufgelöst haben oder sich auch nach dem Verbot nicht verbreitet und im Untergrund weitergearbeitet hätten. In einem weiteren Brief von George Washington, der ebenfalls im Library of Congress zu finden ist, schrieb er klipp und klar, es war nicht meine Absicht anzuzweifeln, dass die Doktrin der Illuminaten sich in den Vereinigten Staaten verbreitet hat. Im Gegenteil, niemand ist mehr von diesem Fakt überzeugt, als ich es bin. Das Wort Illuminati bedeutet, wie wir schon gesehen haben, so viel wie die Erleuchteten. Doch das Licht, von dem diese okkulte Sekte erleuchtet wird, ist nicht das Licht Gottes, sondern das Licht des Lichtbringers oder auf Lateinisch Lucifer. Licht spielt deswegen eine wichtige Rolle bei illuminierten Freimaurern. In der Enzyklopädie of Freemasonry heißt es auf Seite 446, Licht ist ein wichtiges Wort im Freimaurersystem. Freimaurer werden ausdrücklich die Söhne des Lichts genannt. Auch J.D. Buck, geboren 1831, schrieb 1907 im Buch The Genius of Freemasonry auf Seite 36, wenn die aufrichtigen und nachdenklichen Freimaurer die Symbolik und den Einsatz des Wortes Licht überall in den Logen zur Kenntnis nehmen würden und sich daran erinnern, dass die wirklichen Eingeweihten sich auch die Illuminati, Söhne des Lichts genannt haben, die erleuchtet sind. Hochrangige Freimaurer und Illuminaten werden also als Söhne des Lichts bezeichnet, weil sie glauben, vom Licht des Lichtbringers erleuchtet worden zu sein, während sie sich jedoch in tiefer Finsternis befinden. Viele erhofften sich Aufklärung und wollten ihren Wissensschatz vergrößern, doch wurden hinters Licht geführt. In der Bibel heißt es deswegen in Hiob 30 und Jesaja 29, Ja, ich habe auf Gutes gehofft und es kam Böses. Ich wartete auf das Licht und es kam Finsternis. Wehe denen, die ihren Plan tief vor dem Herrn verbergen und ihr Werk im Finstern tun, sodass sie sprechen, wer sieht uns und wer weiß von uns? Und Okkultisten oder Satanisten feiern ihre Rituale natürlich nicht in der Öffentlichkeit, sondern müssen in der Finsternis wandeln, weil ihre Rituale und Bräuche nicht ans Tageslicht kommen sollen. Doch unter all diesen Söhnen des Lichts gibt es ganz bestimmte Söhne, welche die Illuminaten anführen. Die Söhne der wohlreichsten Familie der Welt, die Söhne der Rothschilds. Diese jüdische Bankerfamilie haben ihren Ursprung, ebenso wie die Illuminaten in Deutschland. Sie bilden die menschliche Spitze der Illuminatenpyramide, denn wenn der Spruch, Geld regiert die Welt, richtig ist, dann regieren in der Tat die Rothschilds die Welt. Schon Heinrich Heine, der einer der bedeutendsten deutschen Dichter, Schriftsteller und Journalisten des 19. Jahrhunderts war, sagte, Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist sein Prophet. Wenn die Rothschilds die Propheten des Geldes sind, dann sollte es uns auch nicht wundern, wenn ausgerechnet auf dem Dollarschein die Luminatenpyramide abgedruckt ist, ebenso wie der Spruch, In God we trust. Nachdem wir uns unter anderem durch Karl Theodor zu Bayern und George Washington ein Bild der Illuminaten machen konnten, wie sie damals gesehen wurden, schauen wir uns nun mal an, wie man die Rothschilds im Jahre 1835 gesehen hat. Hiskey Nils war ein amerikanischer Herausgeber und Verleger des nationalen Nachrichtenmagazins Niles Weekly Register, in der 1835 geschrieben wurde, Die Rothschilds sind die Wunder des modernen Banking. Wir sehen die Nachkommen Judas nach einer Verfolgung von 2000 Jahren über Könige Spähen aufgestiegen höher als Kaiser. Die Rothschilds regieren eine christliche Welt. Nicht ein Schrank bewegt sich ohne ihren Rat. Sie strecken ihre Hand mit der gleichen Leichtigkeit von Petersburg nach Wien, von Wien nach Paris, von Paris nach London, von London nach Washington. Baron Rothschild, der Leiter des Hauses, ist der wahre König von Juda dem Fürsten der Gefangenschaft, der Messias, Er hält den Schlüssel zu Krieg oder Frieden, Segen oder Fluch. Sie sind die Berater der Könige Europas und die republikanischen Chefs von Amerika. Außerdem wurden die Rothschilds auch als Banker der Banker und Könige der Könige bezeichnet. Trotz allem darf man nicht von einer jüdischen Weltverschwörung ausgehen, wie es besonders in der islamischen Welt gerne getan wird, weil man immer noch glaubt, die Protokolle der Weisen von Zion seien authentisch. Doch John Todd bringt Licht in die Finsternis. Rothschild und a few people in the Illuminati were born Jews, but they're not Jews. Mit den gleichen Büchern, die beklagen, dass die Illuminati eine jüdische Organisation auch also beklagen, dass die Illuminati eine luciferische Organisation sind. Man kann nicht beide haben. Ein wahrer Jew, Beliefer in Yahweh. Ein Illuminatischer Person, und ich bin kein Jew, und ich war ein Leader der Illuminati, Beliefer in Lucifer. Wir haben es also, wie wir eindeutig noch sehen werden, mit einer okkulten Verschwörung zu tun. In den USA gibt es die US-Notenbank, die sogenannte Federal Reserve Bank, Louis McFadden war Vorsitzender des Banken- und Währungsausschusses und sagte, dass viele Menschen die Federal Reserve Bank für eine Institution der US-Regierung halten, obwohl es, so McFadden, private Monopole seien, welche die USA ausbeuten. Denn wir wissen ja, dass Geldgier eine Wurzel alles Bösen ist. Am 23. Dezember 1913 wurde der Federal Reserve Act im Kongress verabschiedet, nämlich vom 28. Präsidenten der USA, Woodrow Wilson. Er sagte nach der Verabschiedung des Federal Reserve Acts folgendes. Ich bin ein höchst unglücklicher Mensch. Ich habe unwissentlich mein Land ruiniert. Eine große Industrienation wird von ihrem Kreditsystem kontrolliert. Das Wachstum der Nation und alle unsere Aktivitäten liegen deswegen in den Händen einiger weniger Männer. Nicht länger eine Regierung durch freie Meinung nicht länger eine Regierung der Überzeugung und der Abstimmung der Mehrheit, sondern eine Regierung durch die Meinung und Zwang einer kleinen Gruppe marktbeherrschender Männer. Könnte es sich bei dieser kleinen Gruppe marktbeherrschender Männer vielleicht um dieselbe Gruppe handeln, die man damals in Deutschland erfolglos verboten hat? Schauen wir mal in eine Rede von John F. Kennedy, die er am 27. April 1961 in New York gehalten hat und die man auch bei www.jfklibery.org nachlesen kann. JFK sagte, Allein das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft unannehmbar und als Volk sind wir von Natur aus und historisch Gegner von Geheimgesellschaften, geheime Eiden und geheimen Beratungen denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber. Wir sehen also, wie uns seit der Gründung der Illuminaten immer wieder Fürsten und Präsidenten von den Illuminaten, Geheimgesellschaften und Verschwörungen berichtet haben und teilweise auch mit ihrem Leben dafür bezahlen mussten. Hier sehen wir ein Handzeichen, das laut Satanist Anton LaVey, dem Gründer der Church of Satan, die Hörner des Teufels symbolisiert und ein Zeichen ist, um Menschen zu verfluchen. Auch der Totenkopfring passt zu dem Handzeichen, den diese Dame macht, denn der Totenkopf war nicht nur ein Symbol der Nazi-SS, sondern ist auch ein Symbol von Skull Bones, der Geheimgesellschaft, in der auch der 43. US-Präsident George W. Bush Mitglied war, ebenso wie sein Vater und sein Herausforderer John Kerry. Diese einflussreiche Sekte, die William Russell gegründet hat, wird als Nachfolgeorden der Illuminaten bezeichnet. Viele Menschen haben für den Reichtum, den sie besitzen, ihre Seele dem Teufel verkauft. Darum fordert uns Gott auch auf, etwas dagegen zu tun. Nämlich Epheser 5, Vers 11 Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. John Todd war Mitglied der Illuminaten, hat es mit der Hilfe von Christen geschafft, auszusteigen und riskierte sein Leben, um die Werke der Finsternis aufzudecken. Now, if you look at the pyramid, the capstone is free from the pyramid, because the capstone is the Rothschild and they do not consider them human, they consider them God. And the eye is the father God, Lucifer. I'm going to read you a passage from one of the highest books written in Mason. It is a book that is only supposed to be read by 33rd degree Masons and those of the 30th, 31st, and 32nd whose lives prove that they are not Christians that they can hand this book to. That which we must say to the crowd is: we worship a God, but it is a God that one adores without superstition. To you, Sovereign Grand Inspectors General, we say this, that you may repeat it to the brethren of the 32nd, 31st, and 30th degrees.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 Why they could be so dumb that they're doing exactly what is going to lead to their destruction. But then that's usually how the devil is. He keeps everything in darkness. But that's the Illuminati. It's a world conspiracy. And I might add an extremely powerful one. The occult is, is its religion. In the Satanist church, Christ, Jesus Christ, and Satan are the same person. That's the Satanist belief. And the luciferian they believe that Jesus Christ is the God of evil. Okay? Like we would feel about the devil, they feel about Jesus. Das, was wir also über den Teufel denken, denken Satanisten über Jesus. Sie folgen dem falschen Licht, nämlich dem Licht Luzifers, und nicht dem Licht der Welt, dem Licht des Messias. Bereits der Prophet Jesaja warnte uns in Kapitel 20, Vers 5. Wehe denen, die das Böse gut nennen, und das Gute böse. Die Finsternis zu Licht machen und das Licht zur Finsternis. Genau elf Jahre vor dem 11. September 2001 und dem Einsturz des World Trade Centers, sagte George Bush Sr. am 11. September 1990 im US-Kongress. Was auf dem Spiel steht, ist mehr als ein kleines Land, es ist eine große Idee, eine neue Weltordnung. Einen so großen Plan wie den der neuen Weltordnung wäre niemals ohne Geheimhaltung möglich. Das, was die Geheimgesellschaften im Verborgenen planen, kann man zwar nicht sehen, aber man sieht deren Auswirkungen, früher oder später. Im Buch Hermetic Order of the Golden Dawn heißt es, Unter der breiten Strömung menschlicher Geschichte fließen die unsichtbaren Unterströmungen der Geheimgesellschaften, die regelmäßig in der Tiefe die Veränderungen bestimmen, die dann an der Oberfläche sichtbar werden. Und die neue Weltordnung, die in der Tiefe und schon vor langer Zeit geplant wurde, scheint in sehr naher Zukunft Realität zu werden. Schauen wir uns also mal den aktuellen Stand der neuen Weltordnung an. Die Länder Europas verlieren immer mehr an Souveränität, so berichteten die deutschen Wirtschaftsnachrichten am 28. November 2013 folgendes. Geheimtreffen. Die Europäische Union schwört Staaten auf neue Weltordnung ein. Die Europäische Union hat vergangene Woche zu einem Geheimtreffen in Brüssel geladen, bei dem die Mitgliedstaaten auf eine einheitliche Propaganda für das neue Freihandelsabkommen mit den USA eingeschworen werden sollten. Die EU verlangt dabei, dass alle mit einer Stimme sprechen. Genau das ist auch das eigentliche Ziel der Europäischen Union und der neuen Weltordnung. Viele Länder, eine Stimme. Auch die Welt berichtete am 31. Dezember 2013, also pünktlich zum Startschuss ins neue Jahr, wie die USA eine neue Weltordnung schaffen wollen. Das Pentagon muss sparen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz kam es deshalb zu einer deutlichen Mahnung an die Europäer. Amerika will und kann die Bürde der Weltordnung nicht mehr alleine tragen. Wir sehen also, dass die größten Wirtschaftsblöcke, nämlich Amerika und Europa, sozusagen die Hauptachse der neuen Weltordnung bilden sollen. Das ist etwas, das der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan schon vor knapp zehn Jahren vorgeschlagen hat. Er mahnte die Europäische Union und die Vereinigten Staaten zu einer engeren Zusammenarbeit als Rückgrat einer neuen Weltordnung im 21. Jahrhundert. Ohne Europa bzw. einer Europäischen Union kann es also keine neue Weltordnung geben. Auch Länder wie Russland oder China müssen natürlich auf Kurs gebracht werden und auch die Kanzlerin macht fleißig Werbung dafür. 2009 sagte sie am Kirchentag in Bremen, wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen an einigen Stellen Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Wenn jemand meint, dass die SPD diesbezüglich eine andere Meinung hätte, der täuscht sich. Auch der nun wieder aktuelle deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte am SPD-Parteitag im Jahr 2009 Eines ist nun klar in dieser neuen Weltordnung. 27 Einzelmeinungen, die werden in wenigen Jahren im großen Weltrauschen einfach untergehen, nicht mehr wahrgenommen werden und das können wir nicht wollen. Das heißt also, dass die große Koalition von CDU und SPD wohl allem zustimmen wird, was in die Richtung einer neuen Weltordnung führt. Daher ist es für beide Parteien natürlich sehr praktisch, wenn man so eine große Mehrheit im Bundestag hat und die Opposition nur eine Randerscheinung darstellt. Ein weiteres Symbol in der Freimaurerei ist der Zirkel, der mit dem Buchstaben G versehen ist, genauso wie die kleine Art Weltregierung immer wieder zu... G8- oder G20-Gipfeln zusammenkommt, um sich auszutauschen und Strategien zu entwickeln. Durch die Medien von heute war der Mensch noch niemals in der Geschichte so beeinflussbar und manipulierbar wie heutzutage. Dass okkulte Geheimgesellschaften Geister beschwören, war schon im antiken Ägypten der Fall. Doch heute tut man dies mit Hilfe des Pentagramms. In der Enzyklopädie of Freemasonry und im Dictionary of Mysticism heißt es über das Pentagramm durch die Kraft der Nummer 5 hat es eine bedeutende Gewalt über böse Geister. Es wird von Okkultisten als wirksames Mittel betrachtet, um Geister zu beschwören. Es ist ein Zeichen des Bösen, Satan, und wird benutzt, um die Mächte des Bösen zu beschwören. Viele Menschen glauben nicht an Dämonen, doch für diejenigen, die daran glauben und von ihnen auch besessen sind, ist es absolut real und mit Sicherheit auch kein Einzelfall. Schauen wir uns mal drei Beispiele, drei Schauspieler an und ihre Aussagen dazu. Der bekannte Schauspieler Johnny Depp sagte im Februar 1997, Ich weiß, dass ich Dämonen habe. Ich weiß nicht, ob ich sie insgesamt loswerden will, aber ich möchte sie in einer anderen Art und Weise erleben. In einem aktuelleren Fernsehinterview sagte Johnny Depp, dass er sich niemals seine eigenen Filme anschaut, weil er dann jemand anderes sieht und nicht mehr sich selbst. Die bekannte Comedy-Schauspielerin Roseanne Arnold spielte in der ein oder anderen Folge nicht nur, dass sie ein Fan von Esoterik ist, sie ist es auch in Wirklichkeit. Im Buch My Lives schreibt sie, Als ich wegging, verließ ich meinen Körper und konnte andere Stimmen hören. Eine wirklich spirituelle Botschaft. Solche außerkörperlichen Erfahrungen mögen vielleicht spannend klingen, doch wo auch immer der Geist ist, wenn er den Körper verlässt, so hat der Dämon dadurch leichtes Spiel, den Körper zu besetzen. Über ihre Inspiration schrieb Roseanne im Buch My Life as Woman auf Seite 84 Es kam alles so strömend heraus, als wäre ich in Trance. Es schien einem anderen Platz und einer anderen Zeit zu gehören. Ich wundere mich, wo habe ich das her? In ihren Büchern macht sie zwar ein Geheimnis daraus, wo sie ihre Inspiration her hat, doch in einem Fernsehinterview bei CBS sagte Roseanne deutlich, wie sie nun mal ist, »Als ich zwölf Jahre alt war, unterzeichnete ich in meinem Zimmer einen Vertrag mit Satan, denn ich wollte berühmt werden, egal wie.« Dämonisch besessen zu sein, bedeutet, dass man sich nicht mehr unter Kontrolle hat und etwas anderes die Kontrolle übernimmt, nämlich die Geister, die man ruft und oft nicht mehr los wird.« Jemand, der sich mit dem Okkulten beschäftigt und Dämonen beschwört, ist selten jemand, der Gutes im Schilde führt, weil Dämonen keine guten Absichten haben. Und der Oscar-Preisträger Robin Williams sagte im West Magazine des Jahres 1999 auf Seite 52, Ja, eigentlich ist es wie Besessenheit, aber das gibt es wirklich, es ist Besessenheit. In alter Zeit wäre man dafür verbrannt worden. Viele Menschen halten Besessenheit, wie gesagt, für Unfug, doch für einen der größten griechischen Philosophen, nämlich Sokrates, gestorben ca. 400 Jahre vor Christus, war es absolut real. In Bezug auf das Schauspielen und die Schauspieler, die es ja auch schon im antiken Griechenland gab, sagte Sokrates, sie sind einfach inspiriert, das auszusprechen, was ihr Nachsinnen antreibt. Doch nicht durch Kunst oder Wissen tust du sagen, was du sagst, sondern durch... Besessenheit. Das griechische Wort für Schauspieler ist Hypokrites, und aus diesem Wort formte sich auch das englische Wort Hypocrites, was übersetzt Heuchler oder Scheinheilige bedeutet. Auch Jesus hat die Schriftgelehrten und Pharisäer mit diesem Wort bezeichnet, was also einem Schauspieler gleichkommt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, Hypokrites, ihr Schauspieler, dass ihr getrünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön erscheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint ihr auch äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Genau das gleiche würde Jesus heute auch zu vielen Musikern, Politikern oder Schauspielern sagen. Heutzutage sind Schauspieler oft Vorbilder, obwohl sie in Wahrheit nur Heuchler sind, da sie für etwas, was sie nicht sind, sondern nur vorspielen zu sein, angebetet werden. Während derjenige, der sich nie verstellt hat, nämlich Jesus, als Mythos oder Märchen abgestempelt wird, der als Vorbild nicht viel taugt, weil er uncool ist. Der Mensch will sich nicht Jesus anpassen und Jesus wird sich niemals der Lebensweise anpassen, die wir heutzutage auf Erden praktizieren. Bei vielen Kindern und Jugendlichen hängen Poster von Musikern an der Wand, die für viele heute zu ihren Vorbildern geworden sind. Man kleidet sich so wie sie, man spricht und verhält sich so wie sie und man betet die Stars förmlich an und vergöttert sie. Doch schauen wir uns mal an, was die Musikstars so treiben. Beyoncé Knowles sagte über ihren Auftritt von Crazy in Love bei den Battle Awards 2003, Direkt bevor ich aufgetreten bin, hielte ich meine Hände hoch und zum ersten Mal fühlte ich wie etwas über mich kam. Ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach wie etwas, das mich übernimmt. Also der Heilige Geist kann dies schon mal nicht gewesen sein, denn sonst hätte sie mit Sicherheit einen anderen Mann geheiratet. Denn auch ihr Mann und Hip-Hop-Star JC sagte, dass er von Geistern in Besitz genommen wird. Er macht viele okkulte Handzeichen, nannte eines seiner Lieder Lucifer, sein Plattenlabel heißt Rockefeller und auf seiner Kleidung steht unter anderem der Spruch Tue, was du willst. Dieser Spruch stammt aus dem Book of Law von Okkultist und Satanist Alistair Crowley, wo in Kapitel 1, Vers 40 geschrieben steht, Tue, was du willst, soll sein das ganze Gesetz. Laut Time Magazine gehört JC zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Wir sehen also, wie viel Einfluss die Musiker heutzutage haben und wie leichtfertig sie mit dieser großen Verantwortung umgehen. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass jemand wie Bushido, der menschenverachtende Texte schreibt, die er in brutalen, gewaltverherrlichenden Videos vorträgt, einen Bambi für Integration bekommt. Ein weiterer MTV-Star ist Kesha. In ihrem Video Da Young sind so viele okkulte Symbole eingebaut, dass einem fast schwindelig wird. Am 24. Oktober 2013 wurde sie im Rolling Stone darauf angesprochen und gefragt... Dein letztes Video, da Young und Crazy Kids, featured eine Menge von Illuminati und okkulte Symbolik mit den umgedrehten Kreuzen und Pentagrammen und so weiter. Es gibt sogar Online-Verschwörungstheorien, dass du für die Illuminaten arbeitest. Kesha antwortet, es ist viel schlimmer als du denkst. Ich bin in Wahrheit ein Führer der Illuminati. Das ist wahr. Aber im Ernst, der Augapfel auf der Hand Versuchst du keine Gehirnwäsche mit den Kindern, damit sie denken, die Illuminaten seien cool? Naja, eigentlich ist das Auge auf meiner Hand jetzt ein Tattoo. Also, es gibt kein Entkommen aus diesem. Es ist, was es ist. Es würde schon ein Entkommen aus der okkulten Musikindustrie geben, doch Kesha lässt sich nicht durch das vergossene Blut des Messias befreien, sondern ist dafür bekannt, dass sie auf der Bühne während ihrer Performance selbst, Blut trinkt, und zwar aus einem Herzen. Videos dazu gibt es im Internet. Im Buch Okultes ABC von Kurt E. Koch aus dem Jahr 1978 steht auf Seite 254, Vampirismus wird von Satanisten praktiziert, die sich selbst dem Teufel verkauft haben, mit ihrem Blut und zu rituellen Zwecken trinken oder etwa um die Schwarze Messe damit zu feiern. Während wir, laut Bibel, kein Blut vergießen dürfen, so ist es bei Satanisten also Bestandteil ihrer okkulten Religion. Das Handzeichen, welches wie Anton LaVey sagte, ein satanisches Handzeichen ist, wird besonders von Heavy Metal Bands und Rockgruppen verwendet, meistens in Richtung derer, die sie anbeten. Im Buch The Curse of 1920 schreibt Gary Naylor auf Seite 170, Manche Rock'n'Roll-Gruppen stehen in einem Kreis und trinken Becher mit Blut, Einige gehen auf ihre Knie und beten zum Teufel. Rock'n'Roll hypnotisiert uns und kontrolliert unsere Sinne. Und genau darum geht es den Okkultisten. Es geht darum, durch okkulte Hypnose unsere Sinne zu kontrollieren, um unsere Gedanken in die Richtung zu lenken, die sie bestimmen. Schauen wir mal, was John Todd über solche Menschen berichtet und was laut altem Testament ihre Strafe dafür gewesen wäre. Or an Enchanter? That's a hypnotist. How many I've heard Christians going around now, Christian ministers, using hypnotists to minister to people. Don't believe it. It was outlawed in the time of God, and if it's called hypnotism now, if it's called enchantment and it's still the same thing, it's still demonic car, and the Word of God says, uh-uh. Familiar spirits, our spirit guides, the witches believe, have are spirits of people who have died. We know from the Word of God they're demonic spirits, they're the angels that fell with Lucifer. Witchcraft is demonic worship this is witchcraft, idolatry, witchcraft, hatred, variance, immolations, wrath, strife, seduction, heresies, envies, murders, it goes on. Witchcraft is a fruit of the flesh, the flesh ruled by the devil. The old form of human sacrifice in the Old Testament given to Baal was to take your child and throw them into the flames to be burned alive as a sacrifice in the Baal. That's what it's talking about, sacrifice, and a lot of it goes on. And these are abominations unto the Lord. These are things that make the Lord so angry that in the Old Testament, He ordered a death sentence of stoning outside the city if you were caught doing these things just once. Not a dozen times, once.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 John Todd hat also unter anderem berichtet, dass Hexen und viele andere Menschen nicht wissen, dass die Verstorbenen, mit denen sie glauben in Kontakt zu treten, dämonische Geister sind, welche Menschen verführen. In der Pacific News erklärte Michael Jackson, von wem er unter anderem inspiriert wurde. Er sagte, »Ich habe meinen eigenen geheimen Raum mit einer beweglichen Wand und Spiegel. Das ist, wo ich zu Lee, Liberace spreche. Seine Stimme ist es, die ich dort höre.« ich fühle seine Gegenwart sehr nahe an mir. Liberace ist wie ein Schutzengel. Und genau vor diesen Spirit Guides hat John Todd gewarnt. Denn es war nicht der verstorbene Geist von Liberace, mit dem Michael Jackson glaubte zu sprechen, sondern eine dämonische Erscheinung. Der Spiegel berichtete am 7. November 1966 über einen der wohl skrupellosesten Nazis, nämlich Heinrich Himmler, folgendes. Himmler nahm jede Gelegenheit wahr, mit Toten in Kontakt zu treten, er maß sich die Fähigkeit zu, Geister zu beschwören, mit ihnen regelmäßig zusammenzutreffen. Viele der führenden Nazis waren Okkultisten, Drogenabhängig oder einfach nur Gefangene Opfer ihres eigenen rassistischen Weltbildes, das sie nicht mehr losgeworden sind. Jeder, der die Bibel kennt, sollte von solchen Lehren, durch die man seine Seele dem Teufel verkauft, nicht überrascht sein, denn im Neuen Testament wird ausdrücklich davor gewarnt, Markus 8 und 1 Timotheus 4, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne und seine Seele einbüßte? Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Vielleicht war es Michael Jackson nicht bekannt, dass die Texte, die er unter anderem in seinen Träumen bekam, teilweise okkulte Stellen hatten. Viele Esoteriker schreiben Bücher, dessen Botschaften sie glauben, von Engel Raphael, Michael oder Engel Gabriel gechannelt bekommen zu haben. Und genau so war es auch beim King der okkulten Popmusik. Am 17. Februar 1983 sagte Michael Jackson im Newsweek, »Auf der Bühne zu sein, ist Magie«. Ich wache aus Träumen auf und denke, wow, bringe das zu Papier. Die ganze Sache ist seltsam. Und du sagst zu dir selbst, es tut mir leid, ich habe dies nicht geschrieben. Ich fühle, dass es irgendwo an irgendeinem Ort bereits geschrieben wurde. Und ich bin nur der Kurier, der es in die Welt bringt. So ähnlich hat es auch, wie wir gesehen haben, Roseanne in ihrem Buch beschrieben. Niemand möchte gerne der Überbringer von schlechten Nachrichten sein, aber Dämonen überbringen immer schlechte Nachrichten, weil sie selbst von Lucifer verführt wurden, um jetzt andere Menschen zu verführen. Schauen wir uns mal drei weitere verstorbene Musikstars an. Über die Sängerin Whitney Houston wurde am 17. Februar 2012 in der Daily Mail folgendes berichtet. Sie hatte Dämonen in sich. Sie war mehrere Personen in einer. 2004 verstarb Amy Winehouse. Sie hat anscheinend von den Illuminaten ein Angebot bekommen, das sie dankend abgelehnt hat. In der Jonathan Ross Show wurde sie gefragt, hat man versucht, dich auf irgendeine Art zu formen? Haben Leute versucht zu ändern, wie du auszusehen hast oder was du sagen sollst? Amy Winehouse antwortete, ja, einer von ihnen hat versucht, mich in ein großes Pyramidengebilde zu formen, doch ich sagte, nein. Zwei Tage nach diesem Interview ist sie gestorben. Auch der Tod von Michael Jackson geschah, nachdem er der okkulten Musikindustrie den Rücken kehren wollte und auch einige Machenschaften der Musikindustrie beim Namen nannte. Am 16. August 1977 starb der sogenannte King of Rock'n'Roll Elvis Presley. Er sagte, Ich habe immer eine unsichtbare Hand hinter mir gespürt. Steve Dunklevy ist ein Journalist, der für die New York Post arbeitete und er schrieb im Buch Elvis What Happened auf Seite 20 über ihn... Er schüttelte sich mit zuckenden Bewegungen, als ob er von einem außerirdischen Geist besessen wäre. Wenn er lautstark sang, kommandierte er seine Verehrer. Wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wie Michael Jackson, Whitney Houston oder Elvis Presley am Anfang ihrer Karriere aussahen und wie sie am Ende ihrer Karriere und ihres Lebens aussahen, dann sehen wir Gemeinsamkeiten zu okkulten Kräften, aber auch zu Drogenmissbrauch. John Todd hat berichtet, dass er, als er noch Mitglied der Illuminaten war, an manchen Tagen Menschen umbringen könnte, wenn er wüsste, dass er Drogen hat. Angst war sein ständiger Begleiter. 2 Timothy 1,7 Es ist die beste Scripture in der Welt, um zu allen in der Ockulten zu sehen. Denn wenn du in der Ockulten bist, gibt es eine Sache, die du nicht hast. Du hast keine Angst ohne Angst. I'm not a Billy Graham that will have you say three words and say you're saved. It's in the fruit and if there is not been a change in your life, something's wrong. Und im zweiten Timotheus, Kapitel 1, Vers 7 heißt es, in der von John Todd erwähnten Stelle, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe. Elvis Presley war bekannt für seine Liebeslieder, doch hatte er auch eine Liebe für Christus, Nein, er war Anhänger der New Age Ideologie, die lehrt, dass jeder Mensch selbst Christus sei. Im Buch If I Can Dream von Larry Geller heißt es auf Seite 139 über Elvis Presleys Glauben, er dachte nicht, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes war. Nach Elvis' Verständnis wurde sein Leben göttlich gelenkt durch eine Bruderschaft von Meistern und erleuchtete Wesen, die seit Urzeiten existiert haben und er fühlte wirklich dass er auserwählt war, jetzt hier zu sein, als ein moderner Retter, ein Christus. Elvis erklärte, ich kann es nicht abwarten, bis das neue Zeitalter, das New Age, kommt. Und genau das ist auch die Lehre der New Age Bewegung. Wir brauchen keinen Gott, wir sind unser eigener Gott. Dies ist keineswegs eine neue Lehre, sondern eine alte Lehre im neuen Gewand. Der Satanist Anton LaVey schrieb in der Satanic Bible auf Seite 33, Sprich zu deinem eigenen Herzen, ich bin mein eigener Erlöser. Der 33 Grad Freimaurer Manly P. Hall schrieb in The Lost Keys of Freemasonry auf Seite 92, Der Mensch ist dabei, Gott zu werden. Auch die katholische Kirche lehrt laut ihrem Katechismus von 1995 auf Seite 129, Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir Gott werden können. Das, was New-Ager heute lehren, haben Okkultisten schon früher gelehrt und der Urheber dieser Lehre ist Satan selbst, der Eva zur Sünde verführte, weil er ihr etwas versprochen hat, nämlich, ihr werdet sein wie Gott. Das ist es, was Satan gerne sein möchte und niemals erreichen wird, nämlich Gott zu sein. Doch nichts gefällt Satan besser, als vergöttert und angebetet zu werden. Auch der mittlerweile 81 Jahre alte und bekannte Musiker Little Richard sagte, ich wurde gelenkt und kommandiert von der Macht des Teufels, Satan. Doch wieso ist es ausgerechnet die Musikindustrie, auf die Luzifer einen so großen Einfluss hat? Zum einen kann man die Menschen, besonders die Jugendlichen, durch nichts besseres in ihrer Art und Weise zu denken und zu leben beeinflussen, als durch ihre Vorbilder, die sie unter anderem in der Musikindustrie finden. Viele singen Texte mit und kennen gar nicht die okkulten Inhalte der Lieder, die selbst bei Liedern zu finden sind, von denen man es niemals erwarten würde. Zum anderen aber wurde Luzifer bereits bei seiner Erschaffung die Gabe der Musik geschenkt, was er nach seiner Rebellion nun gegen uns verwendet. In Jesaja 14 und Hesekiel 28 heißt es über diesen ersten Sünder des Universums »Deine Pracht, das Rauschen deiner Hafen, du Glanzstern, Lucifer, Sohn der Morgenröte« Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Lucifer ist also nicht nur für seine musikalischen Fähigkeiten bekannt, sondern auch für seine Handelsgeschäfte. Und innerhalb der Musikindustrie verhandelt Lucifer um die Seelen der Menschen. Die Verführungen, die er im Himmel angezettelt hat, setzt er nun auf der Erde fort. The Enemy loves to let you be spiritual. He's okay with you being spiritual. He's okay with you driving. As long as you're not riding, driving on the racetrack and winning. Demons can flee, but they won't have you repent. Demons can remove themselves for a time being to fake you out so that you're healed. But they will never tell you to keep the front of the book. We come down to the altar and we just do what we're supposed to do on a system that's Roman, celebrating holidays you can't find in the Bible. We are breaking into the supernatural realm and the flies don't like it. They're going to try to come in the very deceitful. And so that Yahweh is saying, if you think this is church, find somewhere else to go. Because what I'm telling you right now is more serious than you could possibly imagine. I don't care how many people are in this auditorium, and I don't care how many people are watching online. What I do care is that the word of the living Elohim is proclaimed, and His people are set free, and we stop playing the church of God, and we be the assembly of the Most High God. Einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Vereinten Nationen ist Robert Müller, der wie Elvis Presley und andere ein großer Anhänger der New Age-Bewegung war. Wikipedia berichtet: Robert Müller war ein internationaler Beamter der Vereinten Nationen, Beigeordneter-Generalsekretär für 40 Jahre. Seine Ideen über Weltregierung, Weltfrieden und Spiritualität führte zur stärkeren Vertretung der Religionen der UN insbesondere der New Age Bewegung. Er wurde von einigen als der Philosoph der Vereinten Nationen bekannt. Wir sehen also, dass wir diese okkulte New Age Lehre nicht nur in der Musikindustrie wiederfinden, sondern auch in den Vereinten Nationen. Doch schauen wir mal, was der frühere Generalsekretär der UNO, Robert Müller, selbst sagte. Wir müssen uns so schnell wie möglich hinbewegen zu einer Weltregierung, einer Weltreligion unter einem Weltführer. Früher nannte man das Faschismus, doch heute nennt man es New Age oder Neue Weltordnung. In der Bibel gab es schon mal einen Plan, eine Weltregierung aufzubauen, der Sitz war in Babylon, die Religion war ebenfalls der Okkultismus und der Führer hieß Nimrod. Doch Gott hat den Turmbau zu Babel verhindert, indem er den Turm zerstörte, und die Sprachen verwirrte. Die neue Weltordnung soll diese Sprachen wieder zusammenführen, deswegen heißt es in der New Encyclopedia of Freemasonry auf Seite 61, In der Freimaurerei steht Babel natürlich für ein Freimaurerunternehmen, wie frühere Ausleger voll anerkannt haben. Viele sprachen eine Stimme. Das ist auch das Motto der Europäischen Union. Doch schauen wir mal, was die Urheberin der so verbreiteten New Age-Lehre selbst geschrieben hat. In The Secret Doctrine schreibt die Okkultistin Helena Blavatsky folgendes. Eines der meist verstecktesten Geheimnisse beinhaltet den sogenannten Fall der Engel. Satan ist der Gott unseres Planeten und der einzige Gott. Satan oder Luzifer repräsentiert die nach außen strebende Energie des Universums, dieses ewig lebendige Symbol der Selbstaufopferung für die intellektuelle Unabhängigkeit der Menschheit. Kann so eine Religion, in der Satan zu Gott erklärt wird, wirklich positiven Einfluss auf Musik, Politik oder Religionen haben? Diese Frage können wir anhand eines ziemlich eindeutigen Beispiels beantworten. Im Buch The ABC of Globalism heißt es auf Seite 82, Adolf Hitler hat Madame Blavatskys Buch The Secret Doctrine nächtlich gelesen. Das war die Quelle seiner Macht und seiner Fähigkeit, andere zu kontrollieren. Nach dem Krieg unterdrückte Winston Churchill Bemühungen, Adolf Hitlers Okkultismus aufzudecken. Und wenn ein zukünftiger Weltführer ebenfalls von Blavatskys Doktrin überzeugt ist, dann wissen wir ja, was uns bevorstehen könnte. Winston Churchill, der also die okkulte Denkweise Hitlers nicht aufdecken wollte, begründete es mit der Behauptung, dass das deutsche Volk noch nicht bereit dafür sei. Vielleicht ist es ja knapp 70 Jahre später für diese Tatsache bereit. Denn nicht nur Himmler wurden okkulte Beschwörungen nachgesagt, sondern auch Hitler. Im Buch Hitler Speaks von Hermann Rausching heißt es, Es war über jeden Zweifel erhaben auf diese Art und Weise, dass Hitler durch Kräfte außerhalb von sich selbst besessen war. Geradezu dämonische Kräfte, für die der einzelne Mensch Hitler nur ein vorübergehendes Werkzeug war. Auch Trevor Ravenscroft schrieb im Buch Spear of Destiny, er, Hitler, wurde mehr und mehr ein wissentliches und empfängliches Werkzeug der weltvernichtenden Absichten der dämonischen Geister, die ihn überschatteten. Und genau so haben sich auch die Stars als Werkzeuge für Dämonen angeboten und ihre Seele dem Teufel verkauft. Die Heilige Lanze war im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen das wichtigste Artefakt. Wer im Besitz dieser Lanze ist, galt als unbesiegbar. Diese Lanze wechselte Kaiser und Könige und gelang von Prag nach Nürnberg, dann nach Wien und schließlich in die Hände von Adolf Hitler. Um seinen Machtanspruch in Europa zu festigen, war diese Lanze mehr als nur ein Symbol, sondern auch eine Bestätigung, dass er auserwählt war. Schauen wir mal, was Hitler durch den Kopf ging, als er diesen Speer endlich in seinen Händen hielt. Die Luft wurde so erdrückend, dass ich kaum atmen konnte. Ein Geist. Außergewöhnlich und furchterregend, eine Mimik unerschütterlich gefühllos. In heiliger Ehrfurcht habe ich meine Seele als ein Gefäß für seinen Willen angeboten. Hitler ist seine Dämonen nicht mehr losgeworden, doch Gott sei Dank sind wir Hitler -los geworden. Die Revolutionen und Kriege der letzten Jahrhunderte haben uns gezeigt, zu so was der Mensch in der Lage ist. Wir, die wir den Feind der Satanisten als Vorbild haben und ihm vertrauen, kämpfen einen geistigen Kampf. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Es sind dämonische Geister, die Zeichen tun. Das Fernsehen könnte, wenn man es für gute Zwecke gebrauchen würde, auch positiv sein. Doch das Fernsehprogramm von heute ist eine Waffe in den Händen des Teufels. Der Satanist Anton LaVey schrieb im Buch The Devil's Notebook auf Seite 86, Fernsehen ist die populärste Mainstream-Unterwanderung für die neue satanische Religion. Hätte Hitler die technischen medialen Fähigkeiten von heute zur Verfügung nicht auszudenken, wie viel schlimmer seine Herrschaft noch gewesen wäre. Die größten menschlichen Opfer des Okkultismus sind die Okkultisten selbst, denn Verfolgung ist nicht so schlimm wie Verführung, da man durch Verfolgung vielleicht sein Leben verliert, aber nicht seine Seele. Was sind es also für dämonische Zeichen, die uns laut Offenbarung 16 verführen wollen? Der französische Astronom des Consul for Scientific Research, Dr. Pierre Guerin, sagte, die modernen UFOs und die Dämonen der Vergangenheit sind wahrscheinlich identisch. Your The inner occult teaches UFOs are angels of life to deceive the world into believing that we will later be invaded from outer space so that you can have a one world army looking that way. Considering they feel that one of these days they're going to be invaded from outer space and they really believe they can defeat that invasion coming from outer space. Now, how many of you know what invasion I'm talking about? They do too and they really feel they can defeat it, that's the purpose.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 Ich bin glücklich, dass Jesus uns ein Zeichen gelegt hat, dass die ganze Welt weiß, dass wir sein sind. Denn es ist der einzige Zeichen, den der Teufel nicht imitieren kann, Er hat nichts in ihm imitiert hat. Es heißt Liebe. Auch der Teufel kann sagen, ich liebe dich, aber im Gegensatz zu Gott, sagt der Teufel das nur, meint und fühlt es aber nicht. Und seine größte Verführung ist es, den Menschen Glauben zu machen, dass er und seine Dämonen nicht existieren. Denn so wird Gott oft als Sündenbock für das ganze Unheil auf der Welt verantwortlich gemacht. 1994 wurde Marilyn Manson von Anton LaVey zum Ehrenmitglied der Church of Satan ernannt. Marilyn Manson sagte im August 1996, »Hoffentlich werde ich als Person in Erinnerung bleiben«, die das Christentum zu einem Ende brachte. Der aktuelle Hohepriester und Vorsitzende der Church of Satan ist seit 2001 Peter Howard Gilmore. Auch er, sowie alle Satanisten, verflucht eine Gruppe von Menschen ganz besonders. Am 6 .6. 2006, also dreimal die 6, wurde eine satanische Messe abgehalten, wo Peter Gilmore sagte, Verflucht sind die Diener in der nazarenischen Einheit. Ein solcher Hass entsteht oft aus Angst und die sollte die okkulte Musikindustrie und alle anderen Satanisten vor dem wahren Messias auch haben, ebenso wie vor den wahren Christen, denn der Klang der Sänger wird nicht mehr in dir gehört werden. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind, in meinem Namen, werden sie Dämonen austreiben? Die einstige wirkungsvolle Waffe gegen Satan und seine Dämonen ist und bleibt das Wort Gottes, das laut Ex-Satanist Roger Monod zerstört werden soll, ohne es zu verbrennen, sondern indem man die Worte der Bibel unglaubwürdig macht. Es ist wie in der Politik, die einen glauben an Gott und die anderen glauben an Lucifer, so Roger Monod. Darum sollen wir nicht der Fleischeslust verfallen, sondern nach dem Heiligen Geist streben. Denn im 1. Johannes Kapitel 2 heißt es ab Vers 15, Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so hat er die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Vieles ging in diesem Video darum, dass es mehr Menschen gibt als wir ahnen, die Satan als ihren Gott verehren und okkulte Rituale praktizieren. Wenn Satan also existiert, wäre es dann nicht höchste Zeit, sich auf die Seite des Siegers zu stellen? Machen wir den Erzfeind der Illuminaten zum Anführer unseres Lebens und zeigen wir den Menschen das wahre Licht der Welt, welches die finsteren Machenschaften des Teufels aufdecken wird. John Todd sagte über den wahren Grund der Ermordung von John F. Kennedy. President Kennedy was a member of witchcraft and I, I I can't get into it today, but we've got the documentation on three months before he was killed and the reason he was killed was because he was converted to Christ because he was converted to Christ. Amen. This mouth with every breath I got will proclaim Yahshua is Lord and the world will know. Amen. And so now here I am ready to fight the real fight it's not a it's not it's not a physical fight no more yeah. it's a spiritual fight wow and i yeah, feel yeah. sorry for Time. <laughs> i give him 19 seconds <laughs> father forgive us for we know not what we do I pray that one person online or here tonight, just maybe one person would be so challenged tonight by your message, they would forever be changed, never to return to their sin, their vomit, or their complacency. Let compromise never be part of our vocabulary. Thank you, Yahweh. for you are good. you are good to me father your good father your good father your Hear me when I call, O God of my righteousness. You have relieved me in my distress. Have mercy on me and hear my prayer. There's a small verse back in 2 Chronicles 7, verse 14. It says, if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, then I will hear from heaven, not until then will I hear from heaven, and then I will hear their land unlock the spiritual blessings in your life. When God's people humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then there is a seal in heaven that's broken at the same time that that demonic seal is broken and the enemy can't touch them as they move through the demonic realm and take back the kingdom that is theirs. And Hasatan goes to war with the angels in heaven and when that war starts, we win. Experience life the way God intended. Humble yourself and pray and you will see an ear come out of the heavenly realm so fast and hear your prayers we have had people that have been healed physically out of their out of their hospital beds we've had marriages restored instantaneously we've had people that have said that they they cried for hours and hours and hours and they don't even know why they were crying let me tell you why you're crying is because when you repent and you turn from your wicked ways and you recognize that the front of the book matters You experience a wide open corridor to the third heaven, right to the throne of the Most High God. And the light that shines from on high that comes and penetrates your soul, floods you with the power and the love of God, and it changes you. And if there has not been a change in your life, something's wrong.